herzlich willkommen bei mr bauer gaming hier heute mit einem speziellen video zu dem Precision farming dlc was in kürze also am 19 april zum download verfügbar sein wird zumindest so die ankündigung von shines ich mache dieses video aufgrund dessen weil wir gerade die 500er grenze an abonnenten überschritten haben ein bisschen ein Dankeschön dazu und natürlich eben auch ein bisschen zusätzliche Informationen zu diesem Tool, was da herauskommen soll. Im engeren Kreis meiner Zuschauerschaft kam immer wieder so ein bisschen die Aussage, dass bei vielen Add-ons oder DLCs oder Zusätze für das Spiel irgendwo immer davon ausgegangen wird, dass man diese Tools kennt. Das heißt, dass man den 19er auch schon gespielt hat. Oder auch den 17er schon. Und hier möchte ich jetzt einfach mal mir ein bisschen die Zeit nehmen, es vielleicht so aufzurollen, dass es auch für die, die den 19er nicht gespielt haben, verständlich ist, was ist Precision Farming, was steckt dahinter und was erwartet uns mit diesem DLC. Ich möchte starten ein bisschen mal kurz, was ist überhaupt EIT? EIT ist einer der ganz großen Bestandteile hinter diesem Projekt Precision Farming, was anscheinend herangetragen worden ist. Da gehen wir natürlich ein bisschen später in diesem Video darauf ein, wie das zustande gekommen ist und was die Aufgabe dabei ist. Erstmal, EIT steht für Europäisches Innovations- und Technologieinstitut oder European Institute of Technology, welches eine Einrichtung der EU ist, na, die im 2008 gegründet oder eingerichtet worden ist, um die Innovationsfähigkeit Europas zu stärken. Das EIT ist ein wesentlicher Bestandteil des EU-Rahmenprogramms zur Forschung und Innovation Horizon 2020. Was sind denn die Aufgaben des EIT? Das Institut ist eine einzigartige EU-Initiative zur Förderung der Innovation in ganz Europa. Ziel ist es, durch die Einbeziehung von Unternehmen und Bildungs- und Forschungseinrichtungen, Lösungen für dringliche globale Herausforderungen hervorzubringen. Wir unterstützen die Entwicklung dynamischer und langfristiger europaweiter Partnerschaften zwischen führenden Unternehmen, Forschungslabors und Unternehmen. Diese Partnerschaften werden als Innovationsgemeinschaften bezeichnet, wobei sich jede einer bestimmten globalen Herausforderung wie etwa Klimawandel, nachhaltige Energie oder gesundes Leben und gesunde Lebensmittel widmet. Das EIT führt Mehr als 1000 Partner zusammen und ist somit Europas größtes Innovationsnetzwerk. Wir fördern Innovatoren und Unternehmen in ganz Europa, um ihre besten Ideen in Produkte, Dienstleistungen, Arbeitsplätze und Wachstum umzusetzen. Dies ist von entscheidender Bedeutung für die Erfüllung des Auftrages des EIT, nämlich die Schaffung von Arbeitsplätzen und von Möglichkeiten für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Seit der Gründung im Jahr 2008 hat das EIT einiges erreicht. Es gibt insgesamt acht erfolgreiche Innovationsgemeinschaften, über 60 Innovationszentren in ganz Europa, Unterstützung von über 3.200 Startups und Scale-ups, Beschaffung von 3,3 Milliarden Euro externem Kapital durch von uns unterstützte Unternehmen. Schaffung von über 13.000 Arbeitsplätzen, Ausbildung von über 3.100 Absolventen von Master- und Promotionsstudiengängen bis Ende 2020 werden es voraussichtlich 5.000 sein. Schaffung von über 1.100 neuen Produkten und Dienstleistungen. So, das ist so im Prinzip ein bisschen die Information rein um das EIT, was auch natürlich verschiedene Unterprojekte beinhaltet. Inhaltet, wie zum Beispiel das EIT Climate, das EIT Digital, Food, Health, Inno Energy, Manufacturing, Raw Materials, Urban Mobility und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz verschiedene äh, Schirme, die dann äh, hier noch aufgemacht werden, wie das dann ganz so aufgeteilt ist. Das Precision Farming Tool, was herausgekommen oder was angekündigt worden ist, ist natürlich im Rahmen von EIT Food und Health vor allem, aber von Food, also was ist ähm, die gesunde Ernährung, wie kann die gesunde Ernährung nachhaltig sein, auch im Preiskampf, natürlich auch in der Produktionsstrategie und in der Anwendung, auch zum Schutz der, des Klimas natürlich. Teil der großen Aufgaben von EIT Food ist natürlich das Vertrauen von Konsumenten in die Landwirtschaft durch smarte Lösungen zu steigern, gesündere Ernährung in der Bevölkerung zu fördern, nachhaltige Produktionsketten mit Fokus auf die Bedürfnisse der Konsumenten zu fördern, Nachhaltigkeit einer Bioökonomie fördern, Fokus auf Nachwachsende statt fossilen Ressourcen, Aus- und Weiterbildung von Studierenden, Unternehmern, und Fachkräften und die Verbindung von Innovation und Unternehmertum in die Landwirtschaft hinein. Es ist tatsächlich so, dass wir zum Teil von der Landwirt oder vom Landwirt vielleicht ein falsches Bild haben, dass der quasi eben einfach die Feldarbeit macht und damit hat es sich getan. Nein, der Großbauer oder das Unternehmen eines Bauernhof ist es heute ein ganz klares ökologisches und ökonomisches Unternehmen, das heißt, also es geht nicht nur darum, den Traktor fahren zu können, sondern es geht definitiv darum, auch die Wirtschaftlichkeit ähm, natürlich zu steigern. Da geht es natürlich von, hin, von der Berechnung der Fläche, die man bewirtschaftet, wie auch die Optimierung der Maschinen, die man dann einsetzt. Es geht nicht immer nur darum, den größten Traktor zu haben, sondern es geht darauf hinaus auch, den passenden Traktor zu haben, der auch am wirtschaftlichsten ist, für das, was man den Traktor dann auch gebraucht oder die Landmaschinen, die man besitzt. Und eben auch, welche Maschinen sind absolut notwendig, die ich selber besitze als Hofbesitzer oder gibt es nicht die Möglichkeit, eben von Gemeinschaftswerkzeugen ähm, oder Maschinen, wie zum Beispiel einer Rübenerntemaschine, Kartoffelerntemaschine. Das würde sich wahrscheinlich nicht lohnen, dass jeder einzelne Hof eine solche Maschine besitzt, sondern da entstehen Gemeinschaften, die sich dann in der Region gegenseitig helfen und wo die Maschinen dann einfach gebraucht werden können. Es ist wichtig zu verstehen, dass das Projekt Precision Farming, auf das wir jetzt dann gleich ein bisschen mehr eingehen, ein Projekt ist, das auf eine Zeitspanne von zwei Jahren geplant ist. Das heißt also, dass was jetzt rauskommen wird am 19. April ist einmal ein Beginn von dieser Technologie oder diese Art und Weise, die Landwirtschaft zu verstehen, wird auf jeden Fall erstmal den Beginn gemacht, der Start gemacht. Und ich gehe davon aus oder ich würde mal erwarten, dass in den nächsten zwei Jahren definitiv noch weitere DLCs dazu kommen, welche für das Precision Farming kommen werden, um das noch zu verfeinern, neuen Technologien hinzuzufügen und neue Aspekte natürlich zu generieren. Ich möchte noch einmal ganz kurz einfach ähm, die Partner, die dabei mitmachen bei diesem Projekt, äh, die namentlich zu erwähnen. Und zwar haben wir natürlich zum einen das EIT Food und natürlich die EU, die natürlich äh, dieses EIT auch gegründet hat. Des Weiteren große Partner dabei sind ähm, natürlich ist John Deere an sich mit seinem Forschungszentrum, dann die Universität von Reading, die Universität von Hohenheim, die Gruppe AN in Spanien und natürlich das Institute of Animal Reproduction and Food Research of the Polish Academy of Science in Polen. Also das heißt, eine polnische Agentur oder Kooperative ist hier auch mit an Bord. Wie ist eigentlich dazu gekommen? Also innerhalb des EIT-Foodprogramms hat ähm, natürlich... EIT überlegt, wie kann ich die Bevölkerung noch eher sensibilisieren auf gesunde, äh, gesunde Landwirtschaft, gesunde Nahrung. Ähm, wie kann ich das machen? Und da ist natürlich Giants der beste Anlaufpartner gewesen, um das in ein Spiel, was sehr erfolgreich ist, zu integrieren und daher vielleicht eben auch eine weitergehende Sensibilisierung in der Bevölkerung ähm, zu erzielen. Ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Art und weise dass da 10 auch mitmacht und dies als kostenlose ähm, dlcs zur verfügung stellen wird also so dass äh, der zugang zu der zusätzlichen information definitiv jeden mann erreichen kann der das spiel hat und daher finde ich das sehr sehr sehr unterstützenswert ich werde mir dies auf jeden fall dann in meine Standardspielweise integrieren auf jeden Fall kommen wir mal zu sprechen, wie wird das implementiert in das Spiel, was ist dieses Add-on Precision Farming, was beinhaltet das und wie wird das unsere Spielweise verändern. Auf jeden Fall als erstes, was natürlich ins Auge springt, ist natürlich, dass von dem Feld oder von den Ländern, die wir dann besitzen auf unserem Hof, ähm, natürlich erstmal eine Analyse gemacht werden muss. Wie ist die Bodenzusammenstellung unserer Ackerflächen? Als erstes ist ganz klar, müssen wir unseren Acker kennen. Wir müssen natürlich dann ganz klar erstmal erfahren, welche Bodenstruktur und welche Zusammenversetzung hat unser Boden, den wir bewirtschaften werden auf unserer Farm, wenn wir A, uns ein neues Feld kaufen und oder aber wenn wir als neuer Farmer starten, das Feld, was wir zugewiesen haben, müssen wir natürlich erstmal Herausfinden, wie ist dieser Boden zusammengesetzt. Es gibt verschiedene Bodenarten, zumindest war dies in dem LS 19 so: gab es vier verschiedene Bodenarten, die Einfluss hatten auf die Zusammensetzung der Feldfeldflächen. Zum einen war dies der lehmiger Sandboden, der sandige Lehmboden, der Lehmboden und der Schlufflehm. Je nachdem, wie die Zusammensetzung war, war das Feld mehr oder weniger. Fruchtbar, das heißt, man konnte bei gewissen Feldern einen höheren Ertrag erwarten als bei anderen Feldern, da eben je nachdem, wie die Bodenzusammensetzung äh, quasi da ist. Das heißt, in diesem Falle hier das erste, was wir dann machen werden müssen: Wir müssen so oder so wahrscheinlich unsere ganze Spielweise, wie wir bisher den LS gespielt haben, wenn wir das in unser Spiel aufnehmen wollen, müssen wir wahrscheinlich das Ganze. Prinzip oder die ganzen Strukturen, wie wir die Landwirtschaft betrieben haben, in diesem Spiel komplett über den Haufen werfen und von Grund auf neu lernen. Also als erstes werden natürlich Bodenproben genommen. Dazu gibt es dann wahrscheinlich zwei verschiedene Geräte, wie das passieren kann. Das eine wäre dieser ähm, Bodenproben. Messer, der dann hinten an diesen, zum, zum Beispiel John Deere Gator, an einen Treibpunkt angehängt wird. Muss ja nicht so unbedingt sein, dass es der XUV von John Deere ist. Das kann an jeden Traktor hinten angehängt werden. Damit fährt man auf das Feld, nimmt dann Bodenproben, die dann jeweils, glaube ich, einen Umkreis von 25 Meter analysierten. Dann nimmt man die Proben davon und wenn man die Bodenproben alle zusammen hat, schickt man diese in ein Labor. Werden dann untersucht, hat natürlich auch einen Preis gehabt, zumindest im 19er. Und dann kriegt man die Resultate dazu ähm, zurück, wie der Boden beschaffen ist. Und ähm, damit weiß man dann auch mehr oder weniger, was uns was zu erwarten ist von diesem Boden. Wenn man einmal diese Bodenproben zurückbekommen hat, wird natürlich mal analysiert, a ah, wie ist der pH-Wert, der natürlich erzielt werden muss und wie hoch oder was ist der Nitratwert, der ähm, der Stickstoffwert, der erreicht werden muss, um eine optimale Ernte erzielen zu können? Was brauche ich, um die jetzige Bodenbeschaffenheit zu korrigieren oder zu auszubessern? Und das war im 19. zumindest einmal so geregelt, dass der pH-Wert des Bodens mit eine Schicht Kalk korrigiert worden ist und der Nitratwert wurde dann über die Düngung entsprechend korrigiert und auf den idealen Wert gebracht. Im 19er war es so, dass man im Prinzip kalken konnte man vor der Aussaat das heißt man hat dann quasi den Kalkstreuer an den Trecker angehängt man ist auf das Feld gefahren hat dann über die eine Taste dann aktiviert, dass die automatische Ausbringung der und automatische Berechnung der Kalkmenge übernommen worden ist vom Helfer oder von einem selbst. Das heißt, je nachdem über welche Bodenart man gefahren ist, wurde eine unterschiedliche Rate von Kalk ausgestreut, so dass der ideale pH-Wert für den jeweiligen Bodentyp erreicht werden konnte. Danach hat man ausgesät und danach hat man gedüngt. Und zwar, weil ja jede Fruchtart im Prinzip einen unterschiedlichen Nitrat- oder Stickstoffgehalt braucht im Boden, wurde die Düngung dann entsprechend auf die einzelne Fruchtart angepasst. Wenn ich mich nicht schlecht erinnere, waren die Sojabohnen eine Fruchtart, die brauchte gar keinen Dünger oder gar, gar, auch gar sehr wenig Dünger. Und dann gibt es Fruchtarten, die brauchen dann einen höheren Stickstoffgehalt oder als die andere Fruchtart. Das heißt, jetzt haben wir im Spiel standardmäßig zwei Düngestufen, die ähm, ausgebracht werden müssten. Im Precision Farming wird das wahrscheinlich nur noch eine Düngestufe sein. Das heißt, so zumindest war es im 19er, dass wir dann im Prinzip mit einer Ausfahrt von Dünger im Prinzip den Stickstoffgehalt direkt korrigiert hat. Ein wichtiger Faktor in der ganzen Geschichte hier ist natürlich auch die Rentabilität, also der die Analyse zu Ertrag und Wirtschaftlichkeit ist natürlich auch ganz klar abhängig davon, also man hat dann zum Beispiel auch die Möglichkeit gehabt, zu sagen, okay, was habe ich bisher für dieses Jahr für dieses Feld ausgegeben? Das heißt, wie viele Bodenproben habe ich genommen, wie viel, wie viel, wie ist der, wie hoch ist der Wert gewesen, um diese Proben zu erhalten, wie viel Kalk habe ich ausgebracht, was ist der Preis gewesen für das Kalk, was ausgebracht worden ist? Ähm, und dann natürlich dasselbe auch für die Düngerarten, also entweder Mineraldünger oder mit dem Flüssigdünger. Da wurde dann auch eine Bilanz gezogen. Was hat man dafür? ausgegeben und am Ende des Jahres hat man dann auch gesehen, was ist an Ernte reingekommen, was ist die Steigerung zum normalen Farmen im Prinzip gewesen, also was ist der Unterschied von dem Mehraufwand oder weniger Aufwand, den man dann hat durch Anwendung des Precision Farming Tools? Wie, wie ist die Differenz? Was hat mir das gebracht? Ja, dann konnte man sehr schnell sehen, in welcher Art und Weise das Feld wirtschaftlich bebaut worden ist, also auch gewinnbringend und auf lange Frist auch ähm, so tragbar ist. Das auf jeden Fall sind auch Werte, die dann mit ins Spiel reinkommen. Im 19er gab es auch zusätzliche Tools, die man noch hinstellen konnte. Und Das heißt zum Beispiel diese RTK Stations. Also ähm, die haben wie jetzt im Standardspiel drin die RTK Stations und zwar nicht für die Verringerung und die der effektivität der Helfer auf der Farm, sondern im Moment sind die implementiert für eine bessere und genauere wette sage Ich weiß natürlich nicht, wie das dann in Zukunft in diesem DLC dann geändert wird, dass diese RTK-Stations, die wir hier mittlerweile im Standardspiel drin haben, auch die Funktion von der Verbesserung der Arbeitsweise der Helfer dann hat, ob das dann auch darauf einen Einfluss hat. Weil im Neunzehner ist es so, dass der Einsatz einer RTK-Station im Zusammenhang mit einem Helfer dazu geführt hat, dass man weniger Kalk oder weniger Dünger gebraucht hat. Um das Feld auf den idealen Stand zu bringen. Ich weiß nicht, wie das dann implementiert wird in dem 22er Version. Auf jeden Fall so. Das ist so ein bisschen die Angehensweise, was wir erwarten können, was äh, herauskommen wird. Das heißt, ähm, die neuen Features kurz zusammengefasst wird sein, dass wir Pflanzen-Sensoren erhalten werden. Ähm, wir werden machen müssen eine Umweltbewertung. Wir werden eine variable Aussaat machen, das heißt, wir werden wahrscheinlich dann auch wieder dazu gezwungen, dass wir nicht nur eine Aussaat ähm, oder eine Fruchtart auf dasselbe Fel Feld anwenden können. Das heißt, wir müssten dann hier wieder umdenken, dass wir eine Rotation in die Fruchtarten hereinbringen, die die Felder brauchen, um eben einen ähm, gesunden und ökologischen ähm, Stand und, äh, zu halten. Dann kommt die variable Unkraut Bekämpfung. Das kann dann sein oder entweder mit dem Pestizid oder ähm, Pflanzenschutzmittel, was ausgesprüht wird oder eben wie wir jetzt im 22er schon haben, haben wir schon verschiedene Arten wieder und das Unkraut vernichtet werden kann. Im 19er gab es das Pflanzenschutzmittel und ansonsten gab es nicht wirklich vieles äh, zusätzlich. Hier im 22er haben wir jetzt schon verschiedene Maschinen, je nachdem wie fortgeschritten das Wachstum des Unkrauts ist. Also, wir können hier davon ausgehen, dass hier auch noch ein bisschen mehr Detail und Tiefe in die Unkrautbekämpfung hereinkommen wird. Variable Düngung natürlich. Das haben wir schon gesagt, also die Variable Düngung, die haben wir jetzt schon bei der Gülle. Wir können jetzt sagen, dass wir gleich bei einer Überfahrt eine doppelte Güllemenge ausbringen wollen. Das heißt, wir können im Prinzip zwei Düngestufen auf einmal erfüllen. Ich weiß nicht, wie das ganz genau dann aussehen wird im 22er unter dem Precision Farming. In der letzten Version im 19er war es einfach ganz klar, man hat dann einfach eine Düngestufe ausbringen müssen. Was neu hinzukommen wird, ist die Option, dass wir diese Bodenkarten kaufen können. Das war im 19. Jahrhundert zumindest meines Wissens nicht der Fall. Wir konnten im Prinzip dann über die Konsole die ganze Karte aufdecken, wie die Bodenbeschaffenheit ist. Das wird wahrscheinlich dann auch in Zukunft so sein. Aber auf jeden Fall wird anscheinend eine Kaufoption, wo man quasi bei einem Labor im Prinzip diese Proben erstellen lassen kann und dann im Prinzip einfach die Karten dann abkaufen kann. Also es wird hier schon klar auch von Science mitgeteilt, dass es vollständige neue Gameplay-Mechaniken geben wird. Oder und auch natürlich, dass die Originalversionen aus dem 19er ähm, Version auch übernommen werden. Also die Bodenproben, die Bodentypen und so weiter, die werden ein ganz klar übernommen. Variable Ertragssteigerung und die wirtschaftliche Analyse wird auch übernommen. Das heißt, da haben wir schon ein bisschen reingeguckt, was das äh, dann bringen soll. Was sind denn die Vorteile von Precision Farming? Bei den Erzeugnissen, wie jeder Landwirt nur zu gut weiß, haben Feldfrüchte allerlei Bedürfnisse. Smarte Technologien werden deren Bedürfnisse analysieren und flexibel darauf eingehen. Mit einer nie zuvor dagewesenen Präzision, die zu hochwertigen Erzeugnissen führen. Etwa durch einen effizienteren Einsatz von Wasser, Dünger und Pestiziden. Für die Umwelt. Die korrekte Menge an Ressourcen einzusetzen, schont den Boden, reduziert das Absinken ins Grundwasser und spart natürlich besagte Ressourcen. Kraftstoffeinsparungen schonen natürlich auch die Umwelt. Der wirtschaftliche Faktor gesteigerte Effizienz bedeutet gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit durch reduzierte Kosten bei höheren Profiten und hochwertigen Erzeugnissen. Gleichzeitig reduziert die Technologie die Arbeitslast. Das bedeutet, dass quasi weniger Arbeit für Landwirte ähm, aufkommen wird. Das heißt, da könnten eventuell dann eben Lohnkosten gespart werden. Die Amortisation des Investments in die kostspielige Technologie wird also durch Einsparungen von Zeit und Ressourcen bei jeder Aufgabe gewährleistet. Ich möchte mal noch ganz kurz ähm, Beispiele für die reale Precision Farming Technologien ähm, verwenden. Ein paar Sekunden darauf verbringen. Folgende Beispiele für Precision Farming werden von Landwirten eingesetzt. Na, es handelt sich dabei nicht um eine komplette Liste, aber zum Beispiel werden Drohnen und Satelliten eingesetzt für die Kartierung und natürlich die Überweltwachung der Felder benutzt. Ne? Onboard-Computer und GPS-Systeme in Fahrzeugen und Maschinen erlauben präzise Navigation und sogar vollkommen automatisierte Steuerung. Landwirtschaftliche Roboter sind beispielsweise selbstfahrende Traktoren, quasi von Autopiloten gesteuert. Der Landwirt greift nur in Notfällen ein. Diverse Sensoren erlauben die Identifikation von Variabilitäten in Zonen eines Feldes und damit entsprechend variable Bearbeitung. The Internet of Things, das Internet der Dinge, bezeichnet das Konzept der Anbindung von Systemen an ein Netzwerk und den automatisierten Tra Datentransfer ohne aktives Eingreifen. Im Kontext von Precision Farming kann sich der Landwirt in diese Systeme einklinken. Software-Applikationen für verschiedene Plattformen erlauben Analyse und Management sämtlicher Informationen, Kartierung von Feldern, Verfolgung von Tieren und mehr. Maschinelles Lernen kommt bei Drohnen, Robotern und Geräten zum Einsatz, die mit dem Internet der Dinge verbunden sind. Daten werden von den Computern verarbeitet und ausgewertet, um entsprechende Handlungsempfehlungen zu generieren. Basierend auf deren Ergebnissen werden die Vorschläge immer weiter optimiert. Also ihr seht, dass dieses, mh, sagen wir mal, antiquierte Denken, was ist der Landwirt heute, komplett überholt werden muss. Heute ist die moderne Landwirtschaft ein Hightech-Unternehmen, wo immer mehr der Computer auch mit eingebunden wird und eben auch immer mehr der Fokus auf Wirtschaftlichkeit, auf Optimierung des Ertrages und natürlich auch auf den Schutz des Landes, des Bodens und so weiter äh, fokussiert ist. Daher definitiv eine sehr, sehr gelungene Umsetzung, denke ich mal, dass das in ein Videospiel reinkommen soll, um eben auch das Bewusstsein bei uns, den Zockern, zu erweitern, zu stärken, zu verändern und eventuell beim nächsten Einkauf ein bisschen anders ja, einkaufen, ein bisschen anders uns verhalten gegenüber dem Landwirt, vielleicht auch ähm, einen anderen Respekt gegenüber der Arbeit und allem, was dahinter steckt in der modernen Landwirtschaft zu erbringen. Also eben ja definitiv ein, das Bild ein bisschen zu verändern, wie die Landwirtschaft gesehen wird. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe auch, das war irgendwo hilfreich. Falls ja, würde es mich freuen, wenn ihr mir den Daumen da lassen würdet. Und bitte kommentiert doch, ob ich irgendeinen Aspekt vergessen habe. Vielleicht seid ihr auch in der Landwirtschaft tätig und könnt a entweder diese Angehensweise bestätigen in der modernen Landwirtschaft oder würdet ihr uns sagen, das ist überhaupt nicht so, das ist alles erlogen und so weiter. Ich möchte gerne eure Kommentare dazu lesen. Was ist das, was ist zu erwarten, was denkt ihr über das? Und vielleicht, wenn ihr aus Erfahrung sprecht, wie ist das in, bei euch auf dem Hof in Real Life? Wie werden diese Technologien ähm, eingesetzt? Wird das überhaupt gemacht? Ist das überhaupt ein Thema? Das möchte ich gerne wissen von euch. Für alle die, die sich noch nicht das Abo geholt haben und denken, dass diese Art von Inhalten interessant sind, bitte holt euch das Abo ab. Ich mache auch fast täglich die Videos zu den Mods, die im Giants Mod Hub freigegeben werden. Nicht verpassen, alles ist interessant und sehr spannend für euer Let's Play oder für euer safe Game. Ganz ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich. Danke, tschüss und hasta luego.